Gehen erstmal ins Heus in Haus hinein und da ist schon wieder eine Springfalle. Nein! Ah, oh, verdammt. Da ist schon wieder eine Springfalle. Ach, da ist ein Nachbar. Ja, Holt ab, ne? Kann ich da nicht rein? Auch nicht durchs Fenster. Gott, dann macht mich erwischt. Rein. Ah! Verdammt! Ah, verdammt! Geschafft! Ah. rein. Meine Fresse. Hey! Nimm, nimm diese Puppe hier mit! Schmeiß auf den Nachbarn! Ach oh, komm, warum kann ich... egal, ja, egal, nee. Ich schmeißen erstmal hier einen Säck hier auf den Haus.